Als Veranstalter muss ich sagen, ist es ist eine Freude, mit Jens äh, Spahn eine Veranstaltung zu machen. Man muss eigentlich nur sagen, Jens Spahn kommt und schon rennen die ein, wie man sieht, äh, gut ein. Und das ist äh, gut. Ja, also jetzt zu Ihnen als unseren Ehrengast. Sie äh, sind 39 Jahre alt äh, und ja, wie man eben weiß, Sie haben schon also eine ganz, ganz erhebliche politische Karriere erreicht. Zum Beispiel sind Sie Kreisvorsitzender der CDU in Borken. Und für die, die das nicht wissen: Die CDU in Borken hat 6.500 Mitglieder, so viel ich weiß, zumindest. Und das ist halb so viel oder mehr als die Hälfte von dem, was wir hier in ganz Sachsen haben. Also insofern, das ist schon eine ganze Menge, was dahinter steht. Aber viel wichtiger: Sie sind bereits fünfmal in den Deutschen Bundestag eingezogen, als direkt gewählter Abgeordneter. Zuletzt mit über 51 Erststimmen, das ist gewaltig. Am 14. März 2018 wurden Sie zum Bundesminister für Gesundheit ernannt als jüngster Minister. 2018 haben Sie zum CDU-Parteitag für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzender kandidiert. Dass Sie nicht gewählt wurden, ist bekannt. Aber ich denke, ohne sie wäre dieser Auswahlprozess, den wir in der Partei hatten, nicht zu dieser Sternstunde innerparteilicher Demokratie geworden, der es geworden ist. Und dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen persönlich äh, dafür bedanken. Ja, äh, zu der... Äh, Herr Presel, Sie hatten es ja schon angesprochen. Also Sie sind einer der aktivsten Minister äh, der äh, Regierung. Die ganze Regierung hat sich 296 Ziele vorgesetzt, davon sind 32 entfallen aufs Gesundheitsressort. Und fast die Hälfte hat der Spahn bereits äh, mit Stand Juni diesen Jahres abgearbeitet. Damit sind Sie weit, weit äh, über dem Durchschnitt Ihrer Kollegen. Das ist toll. Aber Sie wissen ja, wer viel macht, der muss auch viel erklären. Und äh, da werden noch viele Fragen gestellt. Ein paar Fragen hatte ich auch schon gemerkt. Das habe ich hatte mich auch mit ein paar Leuten hier im Publikum unterhalten. Also ich denke, es gibt einfach Redebedarf. Und das Thema Pflege ist mit Sicherheit ein Thema, welches uns alle interessiert, uns da jetzt einzuführen. Da möchte ich Sie jetzt herzlich bitten, dass Sie ein kleines Statement machen und dann werden wir in die Diskussion eintreten. Sie haben das Wort. Ja, viel, vielen Dank, Frau. Muss ich hier ne? Frau Domboral. Lieber Thomas de Maizière, lieber Herr Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frau de Mois hat gesagt, zum Bundesminister muss mindestens einmal in seiner Amtszeit in Kreischer gewesen sein. Thomas de Maizière hat gesagt, die Klinik Bavaria muss man mal gesehen haben. Und da habe ich mir gedacht, das lässt sich wundervoll in einer Woche wie dieser, wo ich tatsächlich ausgegeben habe, dass viel in Sachsen unterwegs bin, viel auch noch mal von diesem wunderschönen Bundesland ganz anders auch erleben und kennenlerne. Das lässt sich dann prima in dieser Woche miteinander verknüpft. Deswegen vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die Einladung. Warm ist es schon ein Stück, vielleicht wird es ja noch ein Stückchen wärmer werden und ja auch gleich noch wieder mit wenig miteinander, miteinander diskutieren. Aber ich möchte gerne im ersten Moment ein Stück grundsätzlicher nochmal schauen, weil eins beschäftigt mich schon auch aus den Veranstaltungen, die ich in den letzten Tagen, Wochen in Sachsen hatte, in Brandenburg. Einerseits geht es uns wirtschaftlich so gut wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und ich glaube, wenn man mal so auf die letzten 30 Jahre schaut, ist schon auch viel gelungen. Bei allen Problemen, die wir haben. Und 80, 90 Prozent der Deutschen sagen Ihnen persönlich, geht's gut bis sehr gut. Viele wissen eigentlich auch, dass es ganz gut geht, wenn es mal Und trotzdem, das spüren wir ja in Veranstaltungen, das spüren wir in den Umfragen, das spüren wir in den Rückmeldungen, trotzdem ist gleichzeitig der Frust, der Ärger der Verlust an Vertrauen so groß wie lange. Mich beschäftigt das, wo das herkommt. Einerseits geht es gut, andererseits haben um, Politik, politische Institutionen, wir, die wir Verantwortung haben, viel Vertrauen verloren. Und vor allem dann natürlich auch die Frage, wie dieses Vertrauen zurückgewinnen. Und nach meiner feste Überzeugung hat viel davon zu tun, auch mit der Frage, Funktioniert Staat, ist Staat durchsetzungsfähig und hält er ja auch die Versprechen, die er gibt? Und das fängt an bei der Frage, habe ich eigentlich einen Arzttermin in einer akzeptablen Zeit, in einer akzeptablen Nähe? Kriegen wir den Flughafen fertig gebaut? Bis hin zur Frage, haben wir eigentlich Kontrolle darüber, wer Deutschland und Europa betritt? Alles Fragen, wo es darum geht, ob Staat funktioniert. Das ist vieler Beschäftigung. Und wenn es jetzt darum geht, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, dann sind da aus meiner Sicht zwei Dinge wichtig und entscheidend. Die versuchen wir jedenfalls im Bundesministerium für Gesundheit und in der Gesundheits- und Pflegepolitik auch anzugeben. Das erste ist, aus meiner Sicht, wir brauchen wieder mehr gute Debatten. Und ich meine jetzt nicht schlechten Streit. Schlechten Streit haben wir die letzten zwölf Monate genug, zumindest mein in Berlin sondern gute Debatten, wo man zumindest mal eine Sekunde lang unterstellen, auch der andere könnte recht haben. Ich habe schon den Eindruck, das fällt nicht leichter. Und das nicht nur bei Facebook. Dass man damit umzugehen, dass auch der andere ein gutes Argument hat. Oder auch damit umzugehen, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Werden nicht immer alle einer Meinung sagen. Das ist manchmal anstrengend, aber es gehört doch dazu. Entscheidend ist, mit welcher Haltung wie die so unterschiedlichen Meinungen auch dann präsentieren. Geht es darum, zusammen zu bleiben? Geht es darum, auch einen Kompromiss zu finden? liegt ja in vielen Diskussionen im Moment auch so ein verächtliches Machen von Kompromissen. Ich weiß nicht, wie Sie das zu Hause in der Familie machen. Ohne Kompromisse ist meistens schwierig. Im Alltag, jeden Tag. Manchmal macht man Kompromisse mit sich selbst. Und genauso wie das nicht zu Hause ohne Kompromisse geht, geht es in der Politik auch nicht um. Schon der Kompromiss, der Versuch, unterschiedliche Meinungen, Interessen, Blickwinkel zusammenzuführen und zu so einer Entscheidung zu bringen, im Kompromiss, finde ich, ist ein guter Wert an sich, um Zusammenhalt zu stärken. Und um genau das zu schaffen, versuchen wir jedenfalls auch bei Gesundheit und Pflege solche Debatten anzustoßen. Ich will nur mal ein Beispiel bringen, wo das, glaube ich, ganz gut gelingt, im Moment. zum Thema in die anstellen. Wir haben 10.000 Menschen in Deutschland, die warten voller Hoffnung, Verzweiflung auf ein Organ. Die Lauchhammer letzte Woche in Brandenburg haben ein vierjähriger Junge auf mich zugehüpft, der gerade, gerade vor einigen Monaten, zwei Spender bekommen hat, der wahrscheinlich ohne diese Spenderorgane dort nicht mehr gehüpft werden. Da merkt man eben, dass es am Ende sehr komplett und jeder von uns, eigene also Kinder, Partner, könnte morgen am Tag auf ein Spenderorgan angewiesen sein. 10.000 Laden voller Hoffnung und gleichzeitig haben wir Tiefstand bei der Organspende. Obwohl 80% der Deutschen sagen, wir finden Organspender eigentlich richtig und wichtig. Frage, wie gehen wir damit um? Deswegen führen wir gerade eine Debatte, dass man heute ja ausdrücklich Ja sagen muss zu Lebzeiten, ob man ein Organspender sein will und weil das umdrehen, weil jeder von uns potenzieller Organempfänger ist, jeder von uns, oder zumindest fast jeder, behaupte ich jetzt mal, würde im Fall der Fälle schon auch dann auf ein Spenderorgan setzen, dass jeder auch grundsätzlich als Spender. Organspender gilt, außer er sagt, zu dem zweiten Und es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Da gibt es kein schwarz-weiß, kein 0-1, kein richtig oder falsch. Das ist eine Abwägungsfrage. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man diese Debatte geht um Leben und Tod, gut und breit führt. Eine Debatte zur Impfpflicht, wo ich ja merke, so eine Errungenschaft der Menschheit wie das Impfen, Hunderte Millionenfaches vermindern und verhindern vor allem von Leid, von Erkrankungen auf der Welt. Jedes Jahr. Durch Impfungen. Man nicht mehr sterben muss, erkranken muss an vielen Infektionskrankheiten. Das ist eigentlich eine der, der größten Errungenschaften. Masern sind so höchst ansteckend, dass wenn hier im Raum jemand liest, der Masern hat, und es vielleicht nicht weiß, bis zu zwei Stunden danach durch die Tröpfchen im Raum Ansteckungsgefahr ist. Derjenige ist vielleicht schon in Berlin. Und hier brauchen kannst du nur jemand anstecken. Und Masern können einen ziemlich bösen Verlauf nehmen, bis hin zur Lungen- und die Ehrenentzündung tödlich. Und jetzt kommt das Argument, ist aber Freiheit, Unversehrtheit, die eigene. Also sollte es keine Pflicht geben zum Pix. Dann gibt es aber auch das andere Argument, Freiheit hört ja nicht bei einem selbst auf. Wenn drei, vier, fünfhundert Leute in einem Saal sind, wenn wir im Zug sitzen, wenn das Kind in die Kita geht, ist ja auch die Frage, ob es nicht auch zur Freiheit gehört, dass ich nicht unnötig gefährdet werde vom anderen. Dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich hier mit Ihnen im Saal sitze, keiner gefährdet mich unnötig, finde ich, gehört zum Freiheitsbegriff mit dazu. Und im Jahr 2019 ist jedenfalls eine Maserninfektion eine unnötige Gefährdung. Und deswegen braucht das eben auch hier eine gute Debatte, ein abwägend keine leichte Entscheidung, aber wir haben jetzt jedenfalls vorgeschlagen, spätestens dann, wenn es nicht ums eigene Kind nur geht, sondern das Kind in die Kita geht oder in die Schule oder beim medizinischen Personal, etwa in Krankenhäusern, soll es ab nächsten Jahr eine Impfpflicht geben, weil mich als Bundesminister für Gesundheit ist jedenfalls untreibt, dass das Ausrotten der Masern auf der Welt an Deutschland und Europa scheitert und das würde ich jedenfalls nicht akzeptieren. Debatte braucht es dann auch eine Entscheidung. Mhm. Und, und einen Kompromiss. nichts schlimmer als diese Debatten, die irgendwie so ins Unendliche gehen und nichts passiert. Davon haben wir auch ziemlich viele. Wo eigentlich ja alles schon gesagt und ausgetauscht ist, aber irgendwie doch nichts entschieden. Und dann nehme ich jetzt mal so ein Thema wie Pflege. Okay. Punkt. Wo ich ja spüre, vorgestern in Freiberg im Telekom, im Rhein sitzen da 100, 200 Pflegekräfte und ich spüre ja schon beim Eingehen das Vertrauen darin, dass der Minister Ahnung hätte, ist nicht besonders ausgeprägt, wieso denn? Weil über viele Jahre ja, viele Vertrauen verloren haben, gerade in der Pflege, kranken wie alle Pflege. Weil in der Arbeitsbedingung und im Alltag sich viel verändert haben, dann ist natürlich die Frage, haben die da eigentlich, die da politisch entscheiden, die Idee davon wie das ist, wenn da fünf gleichzeitig klingeln, so wenig Kolleginnen und Kollegen. Wenn man nicht frei hat, und dann kommt der Anruf, Kollege ist ausgefallen, kannst du dich doch einspringen. All diese Dinge, die ja mehr als weniger geworden so sind in den letzten Jahren. Jetzt ist die spannende Frage, wie kriegen wir etwa im Bereich der Pflege, bei den Pflegekräften das Vertrauen zurück? Was mir dabei erstens wichtig ist, nicht das Glaube vom Himmel versprechen und dann nicht halten. Ihnen zu versprechen, wir haben das in drei Monaten gelöst und alles ist super, weiß jeder, so wird es nicht sein. Dafür ist die Aufgabe. Und schrittweise schrittweise. Erster Schritt war, zum 1.1. zu sagen, diesen Jahres, an jede zusätzliche Pflegestelle an den Kliniken wird finanziert. Ich war in Auer am Klinikum, ich war in Dresden diese Woche am Klinikum, gestern in Freiberg. Und überall hat diese Entscheidung einen Unterschied gemacht. Es ist ein zusätzliches Personal eingestellt worden, das im Alltag auf Stationen, in den Abläufen spürbar ist. In der Altenpflege 13.000 zusätzlich. Wo ich denn mal als erstes höre, ja, reichlich ist zu wenig. Ja, das weiß ich auch. Das ist der erste Schritt. Zum ersten Mal übrigens 13.000 Stellen, die nicht in die Eigenanteile der Versicherten, der Pflegebedürftigen gegeben äh, sondern voll finanziert werden, eben von den von der sozialen Versicherungen. Und dann, und dann, ist sicher, kommt immer als Argument, dann kommt immer als Argument, Stellen schaffen es das eine, die ein müssen auch besetzt werden. Ja, auch das ist es. Aber es ist doch jetzt schon mal ein qualitativ wichtiger Schritt, ein entscheidender Schritt zu sagen, wir haben im Moment 50.000 bis 80.000 Pflegestellen in Deutschland, ziemlich große Zahlen, die finanziert sind, aber nicht besetzt. Aber der erste Schritt war ja erstmal, dass das Geld da ist. Am Geld scheitert jedenfalls, ist im Moment nicht bei der Frage, zusätzliche Pflegekräfte da einzustellen, sondern es scheitert am bergflichten Arbeitsmarkt. Das ist die nächste Frage, eben der nächste Schritt. Was tun wir, um daran zu arbeiten? Ausbildungszahlen zu erhöhen. Wir haben schon Rekordausbildungszahlen in der Pflege, wollen weiter hoch. Zum 1.1. nächsten Jahres schaffen wir endlich in ganz Deutschland das Schulgeld ab in der Pflege. Es gibt immer noch Schulen in Deutschland, an denen die noch Geld mitbringen müssen, wenn sie die Ausbildung machen. Sondern im Gegenteil wird es regelhaft über 1000 Euro Ausbildungsvergütung schon im ersten Jahr geben. ich glaube, das ist eine Größenordnung, bei der man auch mitteilen mit anderen Ausbildungsberufen. Das kann sich schon sehen lassen. Also, den Ausbildung attraktiver. Umschulen. Leute für die Pflege begeistern vielleicht auch in späteren Jahren. Ich habe im Stammtisch zwei Freunde, einer war im ein gelernt, einer war im Bau als Handwerker. Beide da haben somit um die 30 umgeschultet in die Pflege. Sind heute die glücklichsten Menschen der Welt. Auch dort Chancen mit der Bundesagentur zu geben. Die Frage, wie der Arbeitsalltag aussieht. Das große Thema Bürokratie, Papierkrams macht es ja nicht schöner. Ja, auch das Digitale hoffentlich da ja, verschiedene Modelle dabei sind, helfen kann, das zu reduzieren. Okay. Verantwortung. Wenn der Hausarzt ein Pflegehilfsmittel verschreiben soll, ruft er im Zweifelsfall bei der Pflegekraft an und fragt, was er denn verschreiben soll. Also kann er gleich die Pflegekraft verschreiben. Das ist nur ein Beispiel von vielen kleineren, wo wir aber sagen, wir wollen die Verantwortung in dem Beruf auch stärken, in dem Beruf der Bücher, machen, bis hin zu Fachkräften aus dem Haus. Alle Register 10. Und ich weiß, dass das trotzdem immer noch eine so große Zahl ist, dass das auch in zwölf Monaten nicht erledigt ist. Aber wenn Pflegekräfte in Deutschland, Patienten und Pflegebedürftige sagen, in sechs, in zwölf, in 18 Monaten, wir spüren, dass sich was verändert in die richtige Richtung, dann bin ich schon der glücklichste Gesundheitsminister der Welt. Weil dann merken wir eben, dass wir Schritt für Schritt da vorankommen. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, gute Debatten führen miteinander. Gerne auch mal zu diskutieren, aber anschließend eben auch zu Entscheidungen zu kommen, die im Alltag einen Unterschied machen. Haben andere Themen, wo es, wo es darum geht? Die Frage, wenn du ein zweites bringen, dann können wir schnell diskutieren. Digitales im Gesundheitswesen, weil ich da diese Tage öfter mal eine Debatte hatte, warum wir da so Tempo machen. Jeder von Ihnen nutzt selbstverständlich sein Smartphone den ganzen Tag. Ein paar haben es ja auch schon wieder in nur im Gesundheitswesen wird noch gefaxt, wie verrückt. Es gibt nichts in Deutschland, wo noch so viel gefaxt wird, wie wir Und gleichzeitig wird jeder sehr bereitwillig, wenn Sie bei WhatsApp Ihrem Partner schreiben, hat man wieder Grippe, für mich schlecht, der Arzt hat Folgendes gesagt, das liegt bis an den Rest aller Tage auf irgendeinem amerikanischen Server. Mhm. Und wir sind da jetzt im Wettbewerb. Amerikanische Großkonzerne, die gerade Milliarden in Gesundheit investieren und chinesische Staaten. <lacht> die gerade mehr Jahre die Gesundheit investieren. Und wir machen da gerade so ein Tempo, weil ich weiß, diese elektronische Gesundheitskarte ist ja so ein bisschen der Berliner Flughafen des Gesundheitswesens. Seit 15 Jahren darüber geredet und so richtig abgehoben, hat noch nichts. Weil ich weiß, wenn wir in zwei, drei Jahren nicht auf deutschen Servern mit europäischem deutschen Datenschutzrecht und Datensicherheit selbst was entwickelt haben, dann kommt es von außen, dann gestalten wir das nicht mehr, dann erleiden wir sodass Jahr 2021 die Patientenakte elektronisch wollen. Für jeden, der will, keiner. jeden, der will, dass die Daten, die der Arzt, dass sie keine Röntgenbilder mehr durch die Gegend tragen müssen, keine CDs und MRT, keine Blutwerte, keine Medikationen noch erinnern müssen, was hat eigentlich der Arzt geschrieben und der, wenn sie wollen, alles dort zusammengeführt wird, sie im Zweifel an Impfungen erinnert, die Impfung erinnert, immer wieder fällig ist und anderes kommt. Und das ist eben auch ein konkretes Projekt, wo es darum geht, 2021 endlich nicht mehr nur darüber geredet zu haben, sondern einen Unterschied zu machen im Alltag und damit die Dinge an. Und das gilt übrigens auch für andere Bereiche, die ich kurz erwähnen will, weil mich das sehr merkenden Themen in den letzten Tagen in vielen Veranstaltungen. Wenn wir über innere Sicherheit reden, die Bundespolizei ist, haben sie ja auch in vielen Stellen mitbegleitet, auf auch von 30 auf 45.000. Das ist ein ziemliches Wachstum, würde ich jetzt mal sagen. Man 30 sich 45.000. Und das wird sich an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, an den Grenzen auch bemerkbar machen. Wo es im Übrigen auch darum geht, wir haben die Debatte, in dieser Tat wieder hatten, einige sind ja immer unterwegs und wollen so eine Kennzeichnungspflicht, wo am besten Telefonnummer, Adresse, Name des Polizisten darauf stehen. Als wäre das, das eigentliche Problem und der Feind. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fühle mich am Hauptbahnhof. Nicht lustig, in der nicht unsicher beim Bundespolizisten, ist. Aber meistens andere. Und deswegen geht es darum, die Zahl zu erhöhen, aber auch in der öffentlichen Debatte hinter denjenigen zu stehen, die da jeden Tag für uns den Kopf hinhalten. Ich finde, wenn es Themen wie, warum kriege Straßen nicht gebaut, scheitert im Moment übrigens nicht an Geld. Geld ist da, wir haben nur nichts Baureif. Weil jeder vermutete Nistplatz eines Morgens dazu führt, dass fünf Jahre länger dauert. Deswegen haben wir schon im Bundestag beschlossen und es in der Umsetzung Planungsbeschleunigung, schnellere Planverfahren. Versprechen und Halten im Alltag einen Unterschied machen mit Entscheidungen der Soli. Oder eingeführt, da war ich zehn. Mit dem Versprechen, dass er nicht so lange bleibt, jetzt werde ich bei 40. Jetzt wird er in einem ersten Schritt zumindest mal für 96,5% der Bevölkerung ganz oder teilweise abgeschafft. Wenn die unter 120.000 Euro liegen, zahlen wir 2021. Kein Soli mehr. Und Ich würde mal tippen für hier im Raum. Trifft dazu. Trifft dazu. Sie sehen jetzt am Gesichtsausdruck Ihres Nachbarn, ob er betroffen ist oder nicht. <lacht> Aber jedenfalls, was ich damit nur sagen will, mit diesen Entscheidungen auch in der Pflege. In anderen Bereichen des Gesundheitswesens, aber auch, wenn es um innere Sicherheit, Polizei, wenn es um die Frage geht, Steuern senken, wenn man es vorher versprochen hat. Aus den Waffen müssen Entscheidungen werden, die konkret im Alltag Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Weg, um Vertrauen zu. Und dann gehört da letztens dazu, auch zu zeigen, dass wir nicht nur an die nächsten zwei Wochen und zwei Monate denken. Weil viel Unsicherheit kommt ja auch daher, dass viele sagen, ja, es geht gerade ziemlich gut, aber bleibt das auch so angesichts dessen, was so in der Welt, in Europa, in Deutschland los ist? Ist das in fünf, in zehn Jahren immer noch so? Darüber zu reden, wie wir wirtschaftlich stark bleiben, denn der Hinweis ist ja richtig. Ich weiß ziemlich genau, dass die Frage, ob der Gesundheitsminister von 2029, in zehn Jahren, ob der die Pflege noch finanzieren kann, hat was damit zu tun, ob wir noch Autos verkaufen. Ich habe in mancher deutschen Debatte so den Eindruck, es wird gar nicht mehr der Zusammenhang hergestellt. Dass wir Exportweltmeister sind und viel verkaufen in die Welt, hat was damit zu tun, dass wir bei Bildung, bei Gesundheit, bei Pflege, bei Straßen, bei allem überhaupt jetzt investieren. Also die Frage, wie uns das gelingt, stark zu bleiben, wirtschaftlich. Wie wir es schaffen, wenn wir gemeinsam Rente haben von immer alle so viel schlechte Laune. Und wie viel steigt die Lebenserwartung pro Tag? Na? Pro Tag um sechs Stunden. Wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, können Sie hinten an Ihrem Leben sechs Stunden rein. Das ist doch erstmal so eine Wahnsinnsentwicklung. Haben immer Wir haben immer Eltern gerade in Veranstaltungen wieder gehört und dann sage ich, es ist doch schön, ich möchte gerne 105 werden, möglichst gesund. 108. Lebenserwartung ist heute bei 88, bei den Damen, die Herren sind ein bisschen hinterher, kommt Jedes zweite heute geborene Mädchen wird 100 Jahre alt. Aber das ist eher noch so was Schönes, finde ich jedenfalls. Aber es das heißt, wir müssen ein paar Dinge verhindern. Auch darüber müssen wir reden, weil jeder es spürt und merkt. Wir wissen schon, wenn wir sechs Stunden am Tag länger leben, müssen wir mal ein, zwei Stunden arbeiten, um den Rest zu finanzieren. Das weiß eigentlich jeder, das will nur keiner hören. Wie wir in der Pflegeversicherung uns darauf vorbereiten. Wir haben heute schon 3,4 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. 3,4 Millionen bei gut 80 Millionen Einwohnern. Fast 2 Millionen Menschen mit Demenz. heute darüber reden und da möchte ich Sie einfach auch ermuntern, als Politik auch sagen und einladen darüber zu reden, wie das denn geht, wie wir auch in fünf, in zehn Jahren noch einfach Wenn wir uns das gelingen, in diesen drei gute Debatten führen, bei denen jedes Argument zählt, bei dem wir es miteinander aushalten, wenn wir nicht immer einer Meinung sind, weil wir anschließend versuchen, zusammenzubleiben und Kompromisse zu finden. Aus den Debatten zu Entscheidungen zu kommen, die im Alltag konkret spürbar einen Unterschied machen, was zum Besseren gefällt. Und gleichzeitig die Debatten auch so zu führen, dass wir zeigen, wir wollen auch darüber reden, wie es in 5, in 10, in 15 Jahren, ist, also wie die 20er Jahre. Ja, dann ist es meine feste Überzeugung gelingt es auch, Vertrauen zurückzugewinnen. Wissen Sie, meine Damen und Herren, es ist im Moment so viel mit der Apokalypse unterwegs. Die einen machen den Migrationsuntergang, die anderen machen den Klimauntergang. Es ist immer absolut, Kompromisse sind nicht möglich und wer nicht der gleichen Meinung ist, muss bekämpft werden. Wenn man so debattiert, wenn man so miteinander umgeht, ob in der Familie, im Freundeskreis oder in der Politik, im Bundestag, dann stärkt man eben nicht zusammen. An, sondern dann sind wir am Ende alle noch irgendwann in unseren Gruppen mit unserem Meinungen unterwegs, aber zusammen bleibt da nichts mehr. Und jede Gemeinschaft braucht ein Gefühl. Deswegen möchte ich Sie einfach bitten, dass wir genauso Debatte entscheiden, einen Blick nach vorne werfen. Dann gehen aber immer mit dem Ziel, am Ende Zusammenhalt im Land zu stärken. Denn dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, das, was wir geschafft haben in den letzten 30 Jahren, nicht so, dass man sich noch besser machen kann. Aber es ist doch schon echt was, was wir zusammen erreicht haben. Und daraus kann man noch die Zuversicht ziehen, dass wir auch die künftigen Aufgaben finden werden. Ja, das Guten analogen Prozess, nämlich einen Luftknacker aus dem Herzgebirge. Weil wir denken, dass Sie als Minister ja doch so viele Themen haben, eine ganze Menge haben wir heute angesprochen, wo Sie schon mal manchmal so ein bisschen Unterstützung mechanisch brauchen könnten, um die aufzuknacken. Die wollen wir Ihnen geben. Wir sind Ihnen super dankbar dafür, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie uns auch hier im Wahlkampf unterstützt haben. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Arbeit in Berlin und wir haben auch. Wir brauchen genau, nicht nur kritische Fragen. Ich denke, dass ich hoffe, dass auch Sie das motiviert bei Ihrer Arbeit. Also herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank.